Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder jede Menge einzelne kleine Telefonschnipsel. Schnipsel, die so für ein eigenes Video nicht gereicht haben, aber doch ziemlich aufschlussreich sind, was wir da genau für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonteilen. Ja.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 Hab ich ja nicht. Ja, sie habe, sie ja, habe. Ja. Aber ist kein Problem. kein Sorgen, weil äh, ja, immer, ja, sie, immer, immer. Ich fick dich im Arsch, ja, du verfickter Hurensohn. Guck, okay, ich mache keine mit dir. Ja doch, du bist so sie betrüger. weg von meiner Seite, durch wohl. Gehen mhm. sie mit Betrüger arbeiten, du verfickte Hurensohn. Du bist ja peinlich. Na, da haben wir ja wieder einen ganz netten Betrüger an der Leitung gehabt. Hm. Und der hält sich jetzt selber noch für seriös und ist der Meinung, dass er von irgendeiner so ha Hauptplatt Hauptplattform anruft, also was auch immer das bedeuten soll. Achso, seriöser macht ihn das Ganze hier nicht in dem Gespräch. Ja Und ganz zum Schluss hat er ja wirklich definitiv auch wieder verraten, was er eigentlich für ein Mensch ist. Definitiv kein seriöser und definitiv auch nicht von irgendeiner Tradingbank. Das hier war wieder nichts anderes als Betrug, wo der Betrüger, tja, wieder eine sehr kurze Leitung hatte und gleich darauf angesprungen ist. Jo, wie kann ich Ja, Herzen? hallo. Hm. Schönen guten Tag. Ja, ich, da mit ich mit Herr Gerda.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 Aber sehr schön, dass er sich ja mit dem ganzen System auskennt und auch gleich weiß, welche Firmen Betrügerfirmen sind. Hm, irgendwie wahnsinnig spektakulär. Auf jeden Fall hat er hier schön mitgespielt. Tja, dass das Gespräch natürlich jetzt hier nur bla bla, bla, äh bla, bla war, das wusste er jetzt ja selbst. Aber schon interessant, dass die da direkt auf, äh, drauf anspringen und wissen, wie Betrug funktioniert. Und dass das mit den 250 Euro ja auch ein bisschen wenig ist. Es ist schon irgendwie wahnsinnig. Tja. Er wird wohl selber von einer Betrügerfirma angerufen haben. Wäre werden wir wohl mit der Vermutung schon nicht ganz falsch liegen. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Bin ich richtig mit der Carsten? Nee. Mit wem rede ich bitte? Ja, den, den Sie angerufen haben. Also, Herr, ich melde mich gerne wegen einer Meldung, die Sie in die Börse gemacht haben. Nee, habe ich ja nicht. Haben Sie nicht? Nee. Und haben Sie Erfahrungen? Mit der Bauer, Nee, will ich auch nicht. Ja, den wünsche ich mir auch. Tschüss. Ja, ja. am Ende immer irgendwie das gleiche, wenn die anrufen. Da ändert sich ja wirklich überhaupt nichts an deren Skript. Ja, aber der hier war auf jeden Fall auch fleißig lustlos. Sonst versuchen sie ja einen noch gerne irgendwie zu überreden, dass man nicht doch noch was einzahlt. Naja, der hat sich jetzt ja immerhin mal noch nett verabschiedet. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Guten Tag. Hallo, schönen Tag, Herr Felix. Wie kann ich denn helfen? Hallo? Ja, der Nachname, der war Flitzekacke. Dementsprechend hat er nicht mit dem Herrn Felix Flitzekacke sprechen wollen. Er hat er wahrscheinlich den Call einfach hochgeschmissen bekommen und wurde vor vollendeten Tatsachen gestellt. Tja, und dann hat er lieber schnell das Gespräch abgebrochen. Verständlich an dieser Stelle. Ja, bitte? Hallo, schönen Tag, Herr Röttinger. Herr Röttinger, hören Sie mich? Ja. Hallo? Ja. Was ist los? Mit wem bin ich verbunden? Mit dem, den Sie angerufen haben. Mit wem bin ich verbunden? Mit dem, den Sie angerufen haben. Tja, ein paar Sekunden und schon ist er weg. Ja. Also irgendwie, ich finde es immer wieder fragwürdig, warum die nach den Namen fragen. Den haben sie ja eigentlich dort. Und eigentlich gehört sich das auch so, dass der Kunde nicht seinen eigenen Namen nennen muss, wenn ihr angerufen werdet. Denn sonst wisst ihr auch überhaupt nicht, ob der Anruf für euch gewesen ist. Tja, es ist schon irgendwie verrückt, aber es interessiert halt die Betrüger auch nicht. Und Datenschutz ja sowieso schon überhaupt nicht. Also hier an der Stelle auf jeden Fall aufgepasst, wenn euch einfach irgendein Fremder nach eurem Namen am Telefon fragt. Ignoriert das und beendet das Gespräch und versucht gar nicht erst mit denen in den Wortwechsel zu kommen. Denn wenn jemand was von euch möchte, dann weiß der auch, welcher Name sich hinter der Rufnummer verbirgt. Mhm. Hallo. Mhm. Mit wem bin ich verbunden? Für was haben Sie mich angerufen? Hallo. Sie rufen doch mich an. Ne. Und was haben Sie mich denn angerufen? Das weiß er dem Anschein nach nicht. Vielleicht ist dem netten Herrn hier aufgefallen, dass er da ein paar Fake-Datensätze drin hat. Schön hat man ja jetzt hier mehrfach dran. Ich weiß es nicht. Irgendwie so in der Richtung wird es schon gewesen sein. Aber mit einem seriösen Verhalten hat das eigentlich auch nicht viel zu tun. Ich finde es schon ziemlich fragwürdig, was sie da eigentlich am Telefon veranstalten. Außerdem hat man gehört, dass es hier wohl auch wieder ein größeres Zimmer oder ein größerer Raum gewesen sein muss, wo auch noch andere drin gesessen haben. Tja, Betrug macht sich halt am besten auf Masse, wenn man ganz viele Leute gleichzeitig anruft. Irgendwann wird halt schon irgendeiner Ja sagen. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Hallo? Hallo, schönen Tag. Hm? Mit wem bin ich verbunden? Wer sind Sie denn? Wieso haben Sie mich angerufen? Sie haben mich angerufen. Nö. Na klar. <lacht> nö, nö. Kann das sein, dass Sie ein bisschen unintelligent sind?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 Nicht mehr anrufen, okay? Tschüss, Betrüger. von ihrer Seite, okay? Ciao, ciao, Arschlo. Tschüss, Betrüger. Also es ist ja wirklich schon beeindruckend. Den hat man jetzt hier nur wirklich ein paar Mal dran. Und beeindruckend finde ich eigentlich, dass... Die, also irgendwie müssen die sich immer mit Beleidigungen zum Schluss ja, des Betrügers bestätigen. Ich weiß es nicht. Irgendwie haben sie doch alle Spaß dran. Ich weiß es nicht. Haben die alle die gleiche, äh, gleichen Beleidigungen da auf dem Zettel stehen? Können die auch mal noch eine andere? Können die mal was Witziges sagen? Ich weiß mal nicht. Also, die fühlen sich natürlich genervt davon, wenn die ständig jemanden an der Leitung haben, der da nicht hingehört und kein Geld bringt. Ja, aber weiß ich nicht. Also ich weiß wirklich nicht, was ich von solchen Leuten halten soll. Ich meine, der hat ja jetzt ja auch noch seine Tatsachen verdreht. Keine Ahnung, was der damit bezwecken wollte. Eigentlich verplempern die ja so nur ihre Zeit. Aber gut, wenn sie das gerne machen möchten, bitteschön. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja. Spreche ich mit äh, Gustav? Nee. Mit wem bin ich verbunden? Mit denen den Sie angerufen haben. Ach so. Ja, ihr habt richtig gehört. Es war wieder der gleiche am Apparat. Mal gucken, ob der uns noch ein paar, Mal, ein paar Mal mehr beehrt hat. Da muss ja ein richtiger Mangel an Betrugsopferdaten vorherrschen. Wieder du, du Arschlo. Was haben wir ah. gemacht? Euer, euer System gehackt. Du wirst heute den ganzen Tag bei mir. Oh, da hat er nicht mal zugehört und schon mittendrin aufgelegt. Aber es war wieder unser Kumpel von gerade eben und davor und davor und davor. Hm. Also ich finde es immer wieder lustig. Vor allem finde ich es sehr, sehr lustig, wenn die Betrüger absolut irritiert sind und die sich fragen, wie ich das mache dass die Telefonnummer halt einfach nur fortlaufend ist, das bemerken die dabei irgendwie jedes Mal nicht. Aber naja, so ist es halt. ne? So mache ich das halt ja auch. Die Betrüger versuchen natürlich über IP-Adresse und Telefonnummer und Name zu blockieren, dass man sich nochmal anmelden kann, wenn man die gleichen Daten in der gleichen Konstellation nochmal nimmt. Zweimal die gleiche Telefonnummer geht ganz oft nicht und auch zweimal vom gleichen Standort aus nicht. Naja, aber die IP-Adresse kann man ja wechseln über einen VPN-Server. Und so drei Klicks und schon ist es erledigt, hat man eine neue IP-Adresse und mit der Telefonnummer nehme ich einfach die nächste fortlaufende Nummer. Und schon äh, müll ich deren System einfach mal schnell mit 100 Datensätzen voll. Und dann haben die natürlich eine ganze Weile erstmal zu tun, um da rauszukriegen, ja, wo jetzt die ganzen Fake-Datensätze herkommen. Schon lustig. Es kommt ein Biberputzelmann in eurem System herum, wie der Bum. Ja. Ja, hier hat er tatsächlich leider schon gar nicht mehr mit uns gesprochen. Da hat er keinen Bock mehr gehabt. Also, aber schon äh, lustig, dass es hier tatsächlich den ganzen Tag geklingelt hat. Also, das Callcenter haben wir so richtig schön überfordert, bis wir dann letztendlich die Anmeldeseite einfach abgeschaltet haben. So können die sich halt leider tatsächlich wehren. Denn wenn die ihre An Anmeldeseite wechseln oder ausschalten, ist ja nicht so schlimm. Die telefonieren ja nicht nur für ein vermeintliches Callcenter. Wechseln sie halt den Namen, nehmen eine andere Webseite, nehmen da die Daten und dann wird halt dafür telefoniert. Das ist halt das Problem in der Geschichte. Man kann nicht mal mit Datenflut, die irgendwie ja überfordern, die schalten einfach Systeme aus und nehmen es andere. Da tragen sich gleichzeitig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 Und wofür genau bedankt hat sich jetzt unser Strom, Heini? Ich meine, er konnte ja nichts verkaufen, ne? Das ist schon ziemlich ärgerlich, wenn der Kunde vermeintlich auf einmal viel, viel weniger an Abschlag hat, als die einem da aussuchen können. Also habe ich hier in dem Fall auch tatsächlich bewusst so gewählt, dass ich den, den Preis, den ich angeblich bezahle, sehr, sehr niedrig angesetzt habe, damit der ordentlich verwirrt ist und in seinem System garantiert kein Angebot für mich haben kann. Oh. Ärgert er sich natürlich, dass der Kunde angeblich günstiger war, als er ihm anbieten wollte. Aber letztendlich, diese Stromanrufe sind auch nicht legal. Ihr werdet hier teilweise einfach angerufen, wenn eure Daten irgendwo im Internet rumschwimmen, kaufen sie sich die Datensätze auf und naja, wollen dann mal einen Stromvergleich machen. Das Problem ist, sobald ihr eure Zählernummer haben, könnt ihr euren Vertrag einfach erstmal ändern. Natürlich kann man das Ganze dann widerrufen, aber man hat dann erstmal den Ärger. Ja, und das Problem ist, dass man hier ganz oft sogar teurer wird, als man eigentlich, naja, vorher war. Das erzählen die einem nur nicht. Und außerdem weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, einfach blind übers Internet oder beziehungsweise übers Telefon, ohne zu wissen, was da für eine Firma dran ist, einfach mal blind zu äh, den, den, den Anbieter zu wechseln. Ist schon eine starke Nummer, was die sich da eigentlich immer wieder ja, erlauben und leisten. Aber es interessiert halt keinen. Die Stromanbieter rufen weiter fröhlich an. Mich wundert es eigentlich, dass die jetzt in der aktuellen, ähm, ja, in der aktuellen Situation, wo die Strompreise explodieren, hier nicht massenweise anrufen. Wahrscheinlich, weil die neuen Preise alle abschreckend sind und sowieso alle viel zu hoch. Aber es ist schon Wahnsinn. Also die rufen tatsächlich immer noch an. Die Masche scheint weiterhin zu funktionieren. Ja. Hallo. Hallo, wunderschönen guten Tag. Grüß Sie, Herr Kart, ne? Mhm. Schön, Sie erreichen. Anton Eckhart am von Better to Trade Unternehmen. Herr Kart, ich hab's gerade mitbekommen, dass Sie sich bei uns gestern. Trading Unternehmen. Angemeldet. Genau, Trading Unternehmen. das glaube ich Ihnen schon anhand Ihrer Stimme nicht. Bitte? Das glaube ich Ihnen schon anhand Ihrer Stimme nicht. Also, Sie haben gestern mitbekommen, dass Sie sich bei Better to ein Handelskonto registriert haben, deswegen, gestern habe ich auch telefoniert, Sie waren ja nicht daran, äh,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 eins kann einfach nicht sagen, also mit unseriösen Kunden, wir haben nichts zu tun. Also wenn mhm. Sie weitere Fragen haben, für, wegen unserer... Wenn hier äh, einer unseriös ist, dann an. sind Sie das. Sie nee, sind nee. ein Betrüger, nee, nee. Ein krimineller Betrüger. Nee, nee. Das ist uninteressant, was Sie sagen für mich, verstehen ja. Sie, weil, äh, Genau, und dann bestätigen Sie so sogar, dass Sie Betrüger, so sind, Betrüger sind, weil so nur Betrüger so, so mit den Kunden umgehen. Hallo, ja, du, hallo. ich habe so viele, schön. so wie Sie, Ach, verstehen Sie? Jetzt auch noch so also es ist ja wirklich schon beeindruckend, wie wenig Mühe sich die Betrüger eigentlich beim Bescheißen geben. Also das ist ja wirklich mehr als plump. Ja. Im Beleidigen sind sie alle gut. Und bestätigen tun sie damit den Betrug auf jeden Fall. Macht's für mich auf jeden Fall einfacher, dass ich gar nicht groß beweisen muss, dass wir hier bei komischen, unseriösen äh, Firmen gelandet sind. Ja, die verraten sich ja letztendlich selbst. Aber erst will ich mir ja sagen, er arbeitet nicht mit unseriösen Kunden zusammen und äh, seine Firma ist ja seriös und dann wird er beleidigend. Hm. Schon interessant. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag, spreche ich mit Sean Mhm. Silvia Stein am Apparat. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf Business Community Bitcoin Prime. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Ich helfe Ihnen bei der Aktivierung und plus gebe ich Ihnen Informationen, wenn es funktioniert. So, und warum äh, rufen Sie ich da an? Äh, weil Sie da, da das Daten gelassen haben. Weil ich die Daten äh, gelassen habe, deswegen rufen Sie einfach an. Äh, weil ich Kontoberaterin auf dieser Plattform bin. Ja, und was berechtigt Sie gesetzlich dazu? Weil in Deutschland brauchen Sie ein Double-Option, um anzurufen. Das haben Sie nicht. Habe ich Ihnen nicht gegeben. Was meinen Sie damit? Sie haben ja, gestern gut, Abend.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 Ja, den wünsche ich mir auch. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja, unsere nette Zauberpüppi wollte sich ja jetzt hier dann auf einmal doch noch mit uns weiter unterhalten, hat aber mittendrin abgebrochen. Man hat es ja an ihrer Reaktion gemerkt, dass er eigentlich noch vorhatte, was zu sagen. Ich vermute mal, dass schon der Kollege oder die Kollegin, die wie immer nebenan sitzen, weil die den Betrug ja nicht alleine machen können, vielleicht schon abgewunken hat, dass sie jetzt aufhören soll, es reicht. Ne? Also ich meine, ist ja immer wieder das Gleiche. Aber schon Wahnsinn. Ich finde es halt eben einfach wahnsinnig, dass da Menschen drauf reinfallen. Und von daher teilt ja gerne die Videos und Inhalte mit eu mit all euren Verwandten, Bekannten, Freunden, alle die ihr ebenso kennt, damit wirklich niemand aus eurem Umfeld auf sowas hier reinfällt. Denn es gibt leider jede Menge Opfer. Denn sonst würden die hier nicht auf Masse anrufen. Es muss sich ja lohnen. Wenn es nicht lohnen würde, würde es ja auch schließlich keiner mehr machen. Hallo, ja. freuen Sie mich? Der andere wurde unterbrochen. So.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 Ja, und dann hat sie sich schnell aus dem Staub gemacht. Tja, da sind ihr wohl keine passenden Argumente mehr eingefallen. So ist das halt eben. Wenn man als Betrüger bei den Leuten anruft, machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Jupp. Hallo. Guten Morgen, spreche spreche gerade mit Herrn Wolfgang? Ja. freue mich, ich bin Anna, ich schufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin System Germany. Ja.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 Warum haben Sie das an Meldung gemacht? Das heißt Herr Wurstwasser. Nochmal. Wurstwasser. Herr, Sie haben nee, ein Konto Konto. Was ist das? Nein, nein, nein. Ja. Lassen Sie mich reden, okay? Aber Sie können doch gar nicht reden. Was ist das? Wurstwasser ist mein Nachname. wurstwasser Wurstwasser. Ja.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 Was heißt das, was sie da sagen? Das kann man. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Genau, und dann wird aufgelegt. So wie man sich das halt eben von den Betrügern vorstellt. Da wissen sie das schon direkt nicht mehr weiter. Aber unfreundlicher geht's gar nicht. Vor allem meint die die ich soll, ist sie ausreden lassen. Sie hat mir doch die ganze Zeit ins Wort gequatscht. Ah, tja, da muss man schon manchmal echt, äh Gucken, dass man da nicht selber durchdreht, wenn man da solche Leute jedes Mal am Telefon hat. Also, Hula geht's ja kaum noch. Aber gut, wenn die Betrüger der Meinung sind, dass sie er so erfolgreich sind, ich find's nur immer wieder traurig. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich gerne mit Herrn Wasser. Ja. Lukas Berg im Apparat, ich rufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin System. Guten Tag, Herr Bergi. Ja, wie geht es Ihnen heute? In Zukunft. Haben Sie eine schöne Wochenende? Ja. Das freut mich sehr, ich auch. Aber ja, ich arbeite heute auch, ja. Herr. <lacht> ja, ich arbeite nicht, ich streiche gerade meine kleine Katze. Verstehe ich. So, Herr, ja, ich habe ja. Ihnen angerufen, wie gesagt, über Ihre Anmeldung, äh, über Bitcoin-System. Äh, das ist ja entzückend. So. Okay. Haben Sie mit anderen support gesprochen, Herr? Ja?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 Hören ja. Sie mich auf, okay? Wie aufhören? Was meinen Sie denn? Hören Sie mich auf? Habe ich nicht ganz verstanden, Akustisch. Wie funktioniert das? Das funktioniert, dass Sie Kabine mich mit anhören sollen, okay? Ja, das mache ich. Okay, gut. So Und sprechen Sie nicht, weil ich spreche. Ja. Ja. Herr, ja. Machen Sie keinen Spaß hier, es geht was über Ihren Sie Geld, denn? okay? Es geht um mein Geld?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 Ach so vom Ausland Ah, von Arabia. <lacht> Deswegen verstehen Sie kein Deutsch. Okay. Ja, ich verstehe. Okay, ja, ich äh, ich arbeite nicht mit arabienkunden Kunden, weil Meine die kein Arbeit Geld los. haben. So, ich verstehe, wieso sie kein Geld haben, ja. Ich dachte, sie <lacht> groß. Okay, okay. Sie Aber 250 Euro hat jemand. das Das bin ich ganz, ganz sicher ja okay ich gerade meine kleine Katze ja ich hab's kein Zeit für Wortspiele hier, okay was, was benutzen sie gerade einen Laptop oder Handy was also, <lacht> sie haben auch kein Geld so sie haben auch keinen Laptop oder Handy ich. so sie sie rufen sie mich an ja in meinem Nokia Nokia Handy sie haben ein Nokia Handy ja okay okay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 Ich bin Aiden Braun, Herr. Ja. Können Sie mich hören, oder was? Ich dachte Bettina Braun. Hm? Nein, Bettina, Aiden. Also der Kollege hat gesagt, er gibt mich jetzt an bettina weiter. Tja, das sind halt ganz normale Anrufe von ganz normalen Trading-Banken. Oder so ähnlich. Ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Guten Tag, Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit... Lori. Loriori, Knusprig, Knusprig, korrekt? lorioris Knusprig, Knusprig, wäre der Name richtig ausgesprochen. Okay, danke schön. So, ja, ich heiße schön, Ich dachte Pimmelotter. Können wir uns auf Pimmelotter einigen? Sprechen Sie Deutsch oder lieber Französisch? Nö. Aber was war? Was bitte?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 Okay, äh, weiter zur Information gebe ich äh, unser Anruf zu Maria Weber. Bleiben Sie kurz. Ah ja, zu Pimmelautler 2. Hallo, spreche ich mit Lorio Ja, ich spreche, nee, Sie sprechen mit Herrn Knusprig, Knusprig, um ganz genau das Ganze zu nehmen. Und mit wem spreche ich da jetzt? Tja, dabei, äh, ja, endet das Ganze denn schon? Das kann Sie nicht beantworten, ich weiß mal auch manchmal nicht. Und eigentlich wollte sie mich nicht an jemanden anders weitergeben? War das nicht irgendwie dann schon wieder die gleiche Stimme? Ich weiß es nicht. Also es ist immer wieder aufs Neue verwirrend, was man da so für Leute am Telefon hat. Keine Ahnung, wie die damit Erfolg haben. Das Schlimme ist, es funktioniert halt. Naja, machen wir mal weiter. Ja, guten Tag. Einen wunderschönen Tag, Gerol. Stein hätte ich angesprochen. Ja, ist am Apparat. Herr Stein, Klaus Podolski am Apparat. Deiner. Ich melde mich aus... Aus der Verwaltungszentrale der gs Verein aus Berlin. Es geht um Ihre kostenlosen Gewinnspielteilnahme, die Sie noch nicht gekündigt haben. Haben Sie es vergessen zu kündigen oder lassen Sie das nicht weiterlaufen? Für zwölf Monate, 89, 90 Monate, Herr Stein. Und was denn für ein Gewinnspiel? Bei der euro Bei der ich staatlichen Lotterie. Sagt mir nichts. Also Sie haben, sich, Sie haben sich vor vier Monaten bei der übrigen Aktion in der kostenlosen Gewinnspieler der staatlichen Lotterie sich eintragen lassen. Kostenlos drei Monate.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 unter der Einhaltung der seit drei Monate, damit sie frühzeitig aussteigen zu können. Möchten sie den Ausstieg wahrnehmen für drei Monate oder sollte es weiterlaufen für zwölf Monate? Herr Stein. Ich bezahle das gar nicht. Gut, dann leite ich die Unterlagen so, wie es ist, weiter für zwölf Monate dann, Herr Stein. Schönen Tag noch wieder. So was nennt man erpressung Alter Falter. Tja, die geben sich ja nicht mal Mühe. Da legt er einfach auf, labert noch irgendeinen Stuss. Da passiert doch aber sowieso nichts. Jetzt habe hab ich ja meine Daten nicht gegeben. Der hat nichts von mir. Der kann nichts machen. Das ist einfach nur Fake und Blödsinn, was er da erzählt hat, weil der ganze Vertrag einfach nicht existiert hat. Wer glaubt denn sowas? Also... Erst wenn man jetzt hier mitgespielt hätte, würde man einen Vertrag eingehen. Und erst wenn man hier mitgespielt hätte, würde man, tja, sein Geld dann verlieren. Das, was jetzt hier passiert ist, ist nichts anderes als Betrug. Und der erzählt mir was von einem Vertrag, der gar nicht existiert hat. Wenn ich nichts mache, dann läuft es einfach zwölf Monate weiter. Aber ich kann mich noch entscheiden, ob ich es gerne zwölf Monate weiterlaufen lassen möchte oder auf drei Monate verkürzen. Nun ja, aber ich habe ja gar keinen Vertrag gehabt. Also dementsprechend, tja... Ihr wisst's, es ist Betrug und bleibt Betrug. Auch wenn sie da immer wieder was anderes erzählen wollen. Auch schon absolut kriminell. Auf diese Masche hier vermute ich, dass da schon der ein oder andere mehr drauf reinfallen könnte. Weiß ich nicht genau. Ein Telefonat habe ich euch heute noch mitgebracht. Ja, bitte. Hallo? Ja. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag, Thomas Andersson am Telefon. Ich spreche mit der Puppe.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 Erika Brown, ist dein ja. Kanal in YouTube? Mit Okay, ich mag Subscribe. Ja. Jetzt sofort und ich gucke in dein Video. Okay, aber wie ist dein Name? Realname? Ja, steht doch da. Ist das Becker? Okay, alles klar, Pick. <lacht> Finden Sie das lustig? ja? Ja, ja, wenn es um solche Sachen geht, dann finden die das definitiv alle wieder lustig von den Betrügern. Ach man, da weiß man teilweise wirklich nicht mehr, was man noch dazu sagen soll. Das wird immer unterirdischer, immer furchtbarer und das Benehmen, tja, keine Ahnung. Ich meine, auch gut, wenn jetzt der Name jetzt hier von mir ein bisschen komisch gewählt war, dann kann man ja eigentlich sich so einen Anruf von vornherein ganz sparen und das gleich sein lassen. Ich mein, da würde man zumindest keinen Ärger mit dem Kunden irgendwie provozieren. Ich weiß es nicht. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Außerdem unterstützt ihr den Kanal auch gleichzeitig damit. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.